Du sag mal, der Emil, ist der auch von Almosen abhängig? Du nein, der Emil war so schlau und ist frühzeitig in Pension gegangen. Faule Sau. Hofer, ich sag dir, mir taugt das so. Seit Jahren, seit, was sag ich, seit Jahrzehnten ist nichts mehr gegangen und jetzt plötzlich geht wieder was. Du, es freut mich für dich, wenn es mit deiner Frau wieder läuft, aber ehrlich, so genau möchte ich das auch wieder nicht wissen. Aber geh, okay, ich meine doch die Steuerreform unserer Regierung. Verstehst du, ich bin da voll der Nutzen, er. Ja. Plötzlich habe ich wieder mehr Geld im Börsel. Verstehe, kannst du jetzt nach zwei Halben endlich eine Seite leisten. Ach, ja, das auch, aber da geht ja noch viel mehr. Zum Beispiel kriege ich jetzt viel mehr für die Kinder. Ach so, und ich hab gedacht, du zahlst jetzt weniger Steuern für deinen Online-Internetjob, mit dem du weltweit tätig bist. Ah, na, warte mal, dann darfst du dir sowieso keine Steuern zahlen. Sag mal, was machst denn du jetzt? Du weißt eh genau, was sie hakel und das da nicht viel ausschaut. Vor allem jetzt, in Corona-Zeiten. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's Edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden? Oder sich waffnen, gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden? Deswegen freue ich mich ja so, weil unsere tolle Regierung endlich auch an mich denkt. Du bist mit Almosen zufrieden? Ja, das sind doch keine Almosen, das ist die umfassendste Steuerreform aller Zeiten. Almosen sag ich, nichts weiter als abgekochte Knochen für einen Hund. Ja, und der Hund ist sehr dankbar dafür, weil er sonst gar nichts hätte. Ich rede nicht davon, dass auf dem Knochen noch... Fleisch oder wenigstens Flachsen dranhängen, ich rede davon, dass du nicht einmal auf die Idee kommst, ein anständiges Stück Fleisch stünde dir zu und folgt dir auf, dass du dich von mir in die Rolle des Hundes widerspruchslos hast drängen lassen, du treuer Diener deines Herrn. Was? Ich sehe, du hast keine Hosen an. Willst du dir wieder welche leisten? Ja, wäre nicht schlecht, ein bisschen Ziehen es schon. Ha! Zum Glück erlaubt es unser Budget, dass ich dir eine Socke überreichen kann. Das lindert die Not. Schön lächeln für den Fotografen. Ja, man muss heute halt als Staat schauen, was man sich leisten kann und darf. Das Geld einfach so verschenken kann ja auch nicht der richtige Weg sein. Ge ja? es geht nicht darum, Geld zu verschenken. Es geht darum, Geld zu verteilen, das den Menschen zusteht. Das ist ein Blödsinn. Du kannst ja klar ein bedingungsloses Grundeinkommen auszahlen. Ne? Frage, kannst du dich selber versorgen? Also, hast du ein kleines Feld, wo du was anbauen kannst? Eventuell auch einen kleinen Stall mit einer Händler und vielleicht einem Schwein und einer Kur? Ja, natürlich nicht. Dafür sorgt die Wirtschaft. Also, bewirtschaftet jemand dein Stück Land, aber nicht für dich. Du bezahlst für was, was dir eigentlich von Geburt an zusteht. Und weil du, auch wenn du wolltest, in unserem System nicht mehr an dein Stück Erde kannst, wäre doch ein bedingungsloses Grundeinkommen ein adäquater Ersatz dafür, oder? Weißt, früher einmal, gell? da habe ich 50 Euro im Monat vom Staat als Zuschuss bekommen und ich hoffe wirklich sehr, dass es den Zuschuss jetzt bald wieder gibt, weil ich würde ihn echt schon sehr brauchen. Und, und, und, und ich mache mich dafür auch sehr, sehr, sehr stark, weil, weil es geht ja da jetzt nicht nur um mich, sondern irgendwie, irgendwo geht es ja da ein bisschen auch um uns alle. Und, und außerdem, außerdem soll der monatliche Zuschuss dann auf 100 Euro erhöht werden. Also ich muss als erstes einmal sagen, dass wir die Sorgen und Ängste der Bevölkerung sehr, sehr ernst nehmen. Aber dass es heute halt diese fehlgeleitete Migration speziell in Wien gibt, das macht die Situation schwierig und wir mussten ja leider die Zuschüsse, von denen du gesprochen hast, aufgrund der wirtschaftlichen Lage einstellen. Es ist einfach nicht mehr gegangen. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich kann dir nämlich ein Angebot machen. Du verzichtest darauf, jemals wieder einen Zuschuss zu fordern. Dafür gebe ich dir sofort bar und auf die Kralle 5000 Euro. Na ist das ein Angebot? Na, rechnest du schon aus, wie viel Monat du noch leben wirst? Auf was kommst du denn? Darauf, dass ich irgendwie gelegt worden bin. Toi, toi, toi.